Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rupé und ich begrüße euch zurück zu Let's Play tales of Vesperia, die definitive Show. Gehst du weg von mir? Und ja, wir sind immer noch in den Emet, Emet, e e Hügel Hill. Und ja, ähm, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, was das Überlimit ist und wurden immer noch von diesen beiden Typen hier verfolgt oder drei Typen. Und ja. Rita hat ein bisschen ihr Aufsehen erregt bei so ein Blast ja und ich treffe ja nicht. Ja gut, letztes Mal bin ich nämlich noch schon ein bisschen weiter gegangen und oh Gott, wollte schon sagen, ich habe hier glaube ich noch ein paar Sachen verpasst. So, das habe ich noch nicht. Das ist schwächer als was sie jetzt hat. Also sollte ich hier schnell lernen da gehen wir noch mal jetzt zurück ich weiß nicht genau wann wir ja ein bisschen umgeändert haben Die richtung aber spielen carol aber warum nicht Hat eigentlich neue zerstörung naja ich glaube das ist irgendwie da will ich hier haben ne? erinnert mich sehr an hier von er hat ja, jetzt ja irgendwie so Angriffe gehabt, so Erdangriffe, weil sie mit einer Axt gekämpft hat, glaube ich, ne? Und ist bestimmt so ein bisschen daran angelegt, ne? ja, äh, ich will mal nachgucken. Ist immer noch schwer, okay. Bei der Zeit war schon dabei alles klar müssen wir da oben lang weil das ist halt das spiel jetzt nicht mehr so schwierig also kann ich mir nicht vorstellen, nur der anfang so brutal war weil ich halt noch nichts hatte und direkt der hat mich auch noch gesehen aber komm schon letzte Boss war eine absolute lachnummer weil ich Rita gesteuert habe also vielleicht lag er auch daran oder weil ich jetzt hier jeden Kampf mitnehme, habe ich dabei am Anfang auch gemacht. Aber dann kam dieser eine Typ und hat mich fertig gemacht. Der eine Bosskampf oder die anderen beiden Typen hier, Boko und was weiß ich wieder eine Typen weiß Und ja, aber da wird wieder ein bisschen schwieriger, weil sonst wird das hier ein sehr einfaches Spiel. Ich glaube, ja, ich habe vergessen, die rennen die ganze Zeit weg. Das ist aber auch nicht so der Sinn der Sache, finde ich. Das ist aber echt so, die versuchen immer einen bestimmten Abstand zu erreichen, ne? Und da meine Leute immer auf die losgehen, müssen die sich immer weiter entfernen. Verteidigung und höheres Level. Ausweichen. Ist sie jetzt ein Level ab, oder? jetzt gelernt. So, mit ihm haben wir aber nichts mehr. Du kannst dann ausrüsten. Und sie kann jetzt den Schaden ausrüsten. Rückschritt. dann so, weißt dann ausweichen. Jetzt wir brauchen nicht. Rückschritt ist das hier. Ja, weiß dann ausweichen? Beweglichkeit. Ah, okay. Beweglichkeit wird einfach nur erhöht. Hm, ja. Ja, mit Levels bekommen wir hier irgendwie arg. Wie war das bitte schon von hinten? damit ja, Level bekommen wir neue FP oder was das auch war. So, habe ich gelernt. Immer so schnell. Mit der Hilfschlag. schreibt mir der Waffe eine Formel auf den Boden. stellt kleine Menge Kapier und Freundin Reichweite wieder her. Dann machen wir das so. Na ah, cool. Nur ein kleiner Heilmove, ne? Kann ja, auch nicht Schaden. Komm mal her. Voll das ist brutal. Hm. Geil er sich auch ganz schön hoch damit 200 also nicht schlecht so jetzt rennt er schon wieder weg da ja, will ich ein bisschen doof gemacht da ja, wir entfernen uns mal ganz weit von denen aber ja, die ein bisschen dämlich gemacht komm schon da ist heißt also mehr oder weniger sobald wir ein bisschen Schaden an die gemacht haben haben wir gewonnen weil die ja immer wieder wegrennen wollen na ja, guck mal die greifen gar nicht an die sagt mir nicht das ist das ganze Spiel lang so da ich jetzt wenig Bock boah Junge an das ist auch kein Kampf hier Der hat mich mal wieder angreifen, so auch. sehr gut, gut gemacht. Die kreuz -Konter. zurücktreten und sie hat, glaube ich, noch eine andere Waffe. Ne? Stilet, ist schwächer, aber gibt neue Sachen. Ich habe da auch jeder hier alles gelernt. erstmal ne. Rückschritt und Ausweichen. Cool. Äh, hier lang. Ist ja bestimmt. Ne, hier ist natürlich richtig. Ist klar. Boss. Hm? Was? <hums> Wir müssen noch einen Boss in diesem Dungeon haben. Ist das, was Sie sagen wollen ne? Ich habe jetzt mal Überlimit nicht ready. zum Okay. Er hat schon 8000 AP. Was? er ja, war ich am ne Idee? Der ja, setzt immer limit ein, ehrlich? Nein, ich wollte ich eigentlich nicht. Aber das ist bestimmt auch gut, ne? Oh Gott! Das Teil kriegt voll auf die Fresse. sage ich irgendwie das Spiel ist von einfach ne da kommt so was oh mein Gott ehrlich ah oh oh, Juri ist auch tot. oh mein Gott was Warum schauen Komm doch hier hierhin, oh mein Gott, was ist denn jetzt noch auf einmal wieder los? Ey? Alter. Ey. Boah, ich habe gerade, oh, ist das denn wieder für ein Dreck? Oh, komm schon, da kommt der nächste Boss und macht mich einfach fertig. Ist klar. Ah, das heißt wohl grinden. Ich sehe euch, wenn ich Level 15 bin, nehme ich an. Keine Ahnung. Wir weiß mal hier oben hin. Ich will sehen, was da oben ist. Boah. Ich will jetzt nicht gerade kämpfen, weil ich spiele noch repeat. Dann ja, war natürlich wieder sehr doof, geil. Weil ich bin ja gerade in einer richtig blöde Position, weil ich kann mich nicht heilen oder irgendwie sowas. Also per dingens per ja raststätte oder irgendwie so da war jetzt voll unfair mir ist jetzt bisher auch noch nicht viel passiert in diesen partner also jetzt nicht so als würde ich irgendwie ja was würde ihr was verpassen wenn ich jetzt hier beenden würde oder so so schade ich muss mir jetzt den dreck geht weg von mir wir haben vielleicht auch sein hat ich boah junge ich wir haben jetzt hier schon kämpfe gemacht und ich gibt es jetzt nicht Na, ich bekomme jetzt ja nicht wirklich mehr Erfahrungspunkte, weil die Erfahrungspunkte haben wir schon gesehen, die ich bekommen habe durch die Viecher. Oh Junge, bleib hier. Ja, weiß natürlich ein bisschen doof, aber ich muss halt trainieren jetzt, ne? So, Wie es ausschaut. Geht jetzt nicht anders, ne? Kommen jetzt jetzt nochmal die Truhe, den Schal und dann sehen wir was da oben ist. Boah, Junge. Ich will jetzt hier grinden. Ja. Oh, Eine Anteilung. Ich wieder ändern, ja. So, netter so. Ja, netter Hilfschlag. da schon, er hat irgendwie 400 oder so abgezogen bei jedem. weil ich jetzt nicht so toll. Jetzt ganz gesehen, welches Level der war? Ich glaube 18, ne? ok ah, kreuz konter zurücktreten Und wieder ändern oh, junge das ist richtig dämlich ich habe doch hier die ganzen kämpfe schon gemacht Aber ja hey. oh. also letztens so habe ich mir noch gedacht ich darf nicht irgendwie behaupten dass das spiel zu einfach ist weil genau dann kriege ich voll auf die fresse das ist immer so weit jetzt aufspielen jetzt habe ich nicht daran gedacht und habe es natürlich gesagt was passiert? Fünf Minuten später? Krieg von auf der Fresse. Oh, Junge. Äh, ich habe einen Teufel aufbefroren. Boah, Junge, bleib hier. Okay, das ist aber echt eine blöde Funktion. Ich mache den ein bisschen Schaden, die rennen weg für den Rest des Kampfes. Oh. Happy, ja wieder anders doch lächerlich so, wir gehen jetzt zu dritt auf den Will ich verarschen ja, Der geht auch nicht los oh, oh. irgendwie spiel regt mich das spiel heute auf Boah, das ist doch hallo bleibt hier alter ja auf damit man also völlig sehr mann, mann. Ja, gibt es Vor weil du kannst auch irgendwie nicht mehr da raus ne? sobald die nämlich vorhin wegrennen weil läuft ja immer jemand hinterher und die tun irgendwie nicht genug abstand hier machen also jetzt nicht so als gehen die in den angriff irgendwann über hier können sie eine an so dämlich gemacht wenn ich kann mir nicht vorstellt hat das irgendwie beabsichtigt war oh, rückschritt so bitte lass mich nicht gegen dich kämpfen danke jetzt gehen wir speichern nein nein so zeitverschwendung also ich will jetzt natürlich nicht on screen hier grinden das ist bestimmt tot langweilig also Ich will auch nicht unbedingt hier was irgendwie lernen oder so, ohne dass ihr dabei seid oder so. Verwehrt. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Kann nicht vorstellen, hat irgendwie so Woche. Ich habe doch nicht die ganze Bock hier dem Monster rennen Also, mein Gott, entweder die wollen kämpfen oder ihr wollt nicht kämpfen. Man soll doch nicht den Kampf hier beginnen. Also, jedes Mal, wenn ich die einem haue hier direkt abhauen macht für den Rest des Kampfes <lacht> so voll gestört. Also, wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn mal? Nicht mal so viele. 17 braucht jetzt juri um hoch zu leveln ja, da ist jetzt natürlich nicht irgendwann was ich gebrauchen könnte Tamahagane gar nicht zauberabwehr wird von du mal suchen so mein boss noch mal mit vollen ap oder so hat öffne sanduhr äh, sanduhr äh. Alles Teiler gibt es ja auch normalerweise in den Spielen. Ich glaube, ich muss echt so ein bisschen höher gelevelt sein, sonst bringt es nicht. Problem ist, ich kann jetzt auch gar nicht so viel trainieren. Ne? Ich muss ja immer speichern und laden ne? damit die Gegner respawnen. Also, ja, Grinden ist ja auch nicht so gut drin. Ne? höheres ja, level Gut. ich jetzt mit ihr dingen ausgerüstet ja. ja wir gehen jetzt noch mal da rein und versuchen das halt noch mal wenn es das nicht viel wenn es das nicht bringt dann müssen wir halt weiß ich nicht Keine Ahnung, wir da machen müssen. Ich will auf jeden Fall Juri spielen. So, dann wollen wir... Hm. So mal Rita. Alles klar. So noch mal nochmal. So, dann erstmal den hier. Alter. ist Level 20, ey. Auch Oberlimit machen, ja. Ich bin fast mit einem Schlag weg, geil. Ich bin mit einem Schlag weg. Ich bin mit einem Schlag weg. Oh, was ist das? Ja, du komm her. Alter. Die haben mich auch mit einem Schlag beinahe weg. Was ist das? Ja, danke, Carol. Ich bin tot. Also findest hat nicht so Alter Junge Was ist das denn? Level 16 und Level 20 sind die Warte Wow ich wollte ja eigentlich heute schön aufnehmen aber geht nicht ja, einer ist erledigt geil wir sind alle erledigt also ja und ich kann ja noch einmal schlagen und dann ist er wieder volle möhre aggressiv ja, finde ich, das ist ein bisschen ein riesiger Sprung hier. da dann würde ich sagen, ich sehe euch, wenn ich hier ein bisschen hochgelevelt habe. Geht ja nicht anders, ne? Also, gut, ja, bis gleich. Es geht. <lacht> こう 元々 ah, da bin ich wieder... Okay, ich habe ein bisschen gegrindet ähm, Können wir mal ganz kurz reden. Ähm, ich habe diesen Boss einige Mal versucht auf verschiedenen Level und ich bin jetzt Level 22. Also der Typ ist immer noch Knüppelhart. Also was soll halt. Ähm, ich habe diesen Typen mal gegoogelt. Gartuso heißt das, wie und ja, anscheinend ist dieses Ding irgendwie sehr bekannt dafür. Runs zu zerstören und neue spieler irgendwie Einfach so zu vernichten also ja geil ähm, Das war nicht so toll ähm, Ich hab auf level 18 auf level 20 Versucht den zu bekämpfen und ich kriege immer noch auf der fresse ich habe den kampf offscreen auf level 22 gemacht und ich habe es geschafft ihn zu besiegen habe ich natürlich nicht aufgenommen deswegen mache ich diesen kampf jetzt noch einmal ja und dieses Mal nehme ich mich natürlich auf. Ähm, da ich Level 22 bin, hat sich ja einiges natürlich geändert. Ähm, ich habe mit jedem Charakter einen Haufen neuer Arts gelernt. Fangen wir mal mit Yuri an, mit dem habe ich auch noch. Ja, ich habe mit jedem Charakter einen Titel bekommen auf Level 20, welchen ich glaube ich gerade ausgerüstet habe. Ne? fähiger Schwertkämpfer, unbeirrter Kämpfer, groß Großmagierin und Ritter und. Und Yuri hat auch noch den Berserker-Titel bekommen. Was ich glaube ich bekommen habe, weil ich 1000 Gegner besiegt habe oder so. Keine Ahnung. Ich glaube ich habe eine Trophäe bekommen für 1000 Gegner. Das könnte sein. Aber jedenfalls, ja, diesen Titel habe ich bekommen. Ich gucke jetzt mal. Ich habe mir ein ganzes, ich habe ein halbes Text äh, Dokument hier gerade offen, was, wo drauf steht, was ich alles gelernt habe und so. Ähm, aber mit Yuri habe ich auf Level 18 gelernt. Schmetteradler sind yeah. hier und auf level 22 Drachenschwarm und ja ich habe jeden angriff äh, ausgiebig genutzt um zu gucken ob ich was gelernt habe und ich habe sogar was gelernt als zur Wolfschlag das habe ich glaube ich bekommen als ich ähm, Wolfschlag 50 mal äh, eingesetzt habe und ja als schneider hatte ich schon weil sie nicht über 600 benutzungen also ja ich nehme mal an wenn man zwei angriffe 50 mal einsetzt dann kriegt man wirklich so eine verbundene Art, so wie halt in Tales of the Abyss, ne? Ich glaube Tales of Symphonia auch, ne? Und ja, das fand ich gut. So, Estelle hat laufen neue Sachen gelernt. Einmal hat sie Stichhieb gelernt, äh, Widerstand, Photon, ein und und äh, Freudenrolle hier. Und ja, warum ich nur drei Sachen hier gerade aktiviert habe, werde ich gleich erklären. Äh, repeat, hat drei Sachen gelernt. Diebstahl, womit ich Items klauen kann, was richtig gut ist. Ähm, Fallender Laub, was irgendwie nur so ein Ausreich, Ausweichangriff ist, irgendwie. Man tut sich irgendwie hinter den Gegner irgendwie so schleichen oder so. Und drücke des Schalls. So. Carol, der hat vier Angriffe gelernt. Ähm, einmal Destructo Schmettertreffer. Hier auf Level 18, auf Level 20 Blitzwelle, auf Level 21 netter Genesungsschlag und auf Level 22 Hammerfluss aufwärts. Ich habe gar nicht gesagt, man Repeat seine Sachen gelernt hat oder Estelle. ne er hat auf Level 15 Stichhieb, auf Level 17 Widerstand, Level 19 Photon und Level 22 Freundrolle gelernt. Und Repeat auf Level 16 Diebstahl, Level 18 Vollendes Laub und Level 21 Rückkehr des Schaltes gelernt. So und Rita hat vier sachen gelernt ähm, auf level 16 kalte dusche da hier ähm, level 17 hat sie das hier gelernt was ich einfach noch viel genannt habe in mein textdokument und ja äh, auf level 18 hat sie geballtes licht äh, gewalt nichts gelernt und auf level 22 La Paz. ja und, und da habe ich es auch notiert für 1000 kämpfer habe ich großartige kämpfer trophäe bekommen Okay, also ja, hat sich einiges getan. Ich habe außerdem mit jedem Charakter äh, Sandwich und Hackstack gemeistert, was so was man so nach vier Sternen bekommt. Also jeder hatte drei Sterne irgendwann und danach habe ich das noch mal ein paar Mal gemacht und dann hatten wir vier Sterne. Also ja, gut, haben wir das alles aus dem Weg geräumt. Ähm, ich habe, glaube ich, mit Carol und Yuri noch hier das hergestellt, weil uns nur ein mehr Verteidigung gibt, was nicht sehr viel bringt. Also ja, das ist ganz schön gestört hier. Ne? Aber wir gehen jetzt mal in den Kampf rein und versuchen es noch mal Ich müsste es eigentlich schaffen, auch wenn es sehr schwierig wird. Wir stellen mal ein Hacksteck her, mit wir mehr Angriffskraft bekommen und gehen in diesen Kampf rein. Und ich werde dann meine Strategie erklären, was ich da gemacht habe. Das überspringen wir mal und ja. Lass diesen wilden Ritt noch mal beginnen. So, Und jetzt guckt euch mal, wie viel Schaden ich immer noch bekomme, obwohl ich jetzt schon, weiß nicht, acht Level höher bin als beim letzten Mal. So, wir gehen die mal kunden Die haben 8000 KP, die sind nicht mehr so schwer. Hm. Mache ich einfach den Angriff. Mal trifft irgendwie alles. So, er setzt sein Überlimit relativ früh ein. Und man sieht, ich kriege immer noch derbe Schaden. Mehr. Ich glaube, er ist aus dem überlimit raus. Ne? Nö, immer noch nicht. Ich setze Schmetter allein, weil das tut alles um mich herum angreifen, was nicht schlecht ist und das macht auch noch riesig Schaden. Also ja. Und ja, ich bin schon tot. Ich bin Level 22. Ich bin immer am Sterben, ja. Man könnte meinen, ich würde den Gegner ja vernichten, aber nee. Ja. So, ich muss mich jetzt durchgehend heilen also und natürlich dutzende apfelgummi ist und also was hier mitgenommen gekauft und so. so ich muss mich wieder heilen schon weiter, ist der kampf jetzt noch relativ knapp obwohl man eigentlich meinen könnte nachdem die beiden viecher weg sind wird es schwieriger werden aber ist es irgendwie nicht äh, leichter werden meine ich so er hat 66.000 AP wir haben 3.000 abgezogen so und jetzt wird es das richtig lustig aus irgendeinem Grund so ich setze folgenden angefangen Feld der Zerstörung und ich muss alles hier deaktivieren weil Feuerball ist effektiv gegen das Ding weil Feuer ne also ja. Deswegen habe ich jetzt Rita nur feuerball ausrüsten lassen. Und ich werde diesen Hang auf einsetzen, obwohl er nicht so viel abzieht, aber trotzdem habe ich irgendwie so gelesen, man den einsetzen sollte. Er setzt sein Überlimit ein, was auch richtig nervig ist. Ich muss mich hier mischgummi vielleicht mal einsetzen. Und ja. Na, komm mal ja man sollte diese pflanzen einsetzen aber irgendwie komme ich irgendwie nie richtig dazu was damit zu machen er wird jetzt für ein paar sekunden gestand aber das bringt jetzt auch nicht so habe ich so Gefühl. So, ganz äh. irgendwie ist der angriff viel stärker so, wir machen den hier ich da sehen da schön am boden den hier scheint sogar zu funktionieren so jetzt stehe ich hier neben dem Pflanzen und warte wie sie angreift oder nicht weil ich doof bin so das wäre eine geheim Mission also der greift mich trotzdem sofort an also ich habe immer wieder im internet gelesen man soll diese Blumen einsetzen aber dann wird wird der typ für eine sekunde gestand und dann ist er wieder und greift an da verstehe ich nicht äh. so, irgendwie zieht der angriff mehr ab also setzt den an setz ich den ein Aua. aber ja wie man sieht ja ich kann noch nicht mal irgendwie was machen ich der haut mich einmal weg ich will ein, ich will aufstehen und der haut mich schon wieder weg, also das ist nicht normal, dass sich in diesem Boss ausgedacht, ey? okay, ich mal. Ich will, dass du auf mich losgehst. Komm, komm. dürfte zu schaffen sein diesmal bald dreimal getroffen. Komm her! Ich mach den hier. Carol, halt mich gut. Natürlich blöd, hat der anderen am Boden fällt. Kann ich den gar nicht treffen. Na, diesmal haben wir den. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den dutzende mal versucht und ich krieg immer auf die fresse also wie man sieht ich bin level 22 ich bin zwei level höher als der ich bin acht level höher oder sechs level höher als beim letzten mal als ich den hier on screen versucht als ich den zum ersten mal getroffen habe und das kannst du nicht machen weil man ich gehört habe ist dieser typ soll der schwerste boss im ganzen spiel sein also danach kommt nichts mehr schwierigeres geil super seit das spiel wird jetzt voll einfach oder was wir haben ihn gleich kommen warum ist rita nach vorne hier keine tp mehr geil dann komm auf mich los bitte So, wir haben ihn erledigt war das war ja die geheime vision habe ich schon bei meinen offscreen Versuch bekommen also ich hätte jetzt normalerweise eine trophäe bekommen also ich habe die trophäe bekommen aber ja nicht on screen so ich nehme an der angriffsring ist irgendwie was wir bekommen würden hier wenn wir das abgeschlossen haben und ja damit hätten wir das erledigt jetzt mich eigentlich verarschen ich bin mal fortwährend ich ja weiterkommen in den spiel sage ich wie kack nervig das jetzt war Hier, ich gehe jetzt mal speichern ey. hier sieben stunden ich habe jetzt sechs stunden trainiert ich bin sechs ich bin acht level höher als beim als ich ihn das erste Mal versucht habe. Was ist das denn eigentlich für ein Scheiß? Hey. Das war ganz ehrlich. nicht äh. äh. was habe ich hier bekommen? Lichtring. Angriffsring. Äh, angriff Ich habe Licht irgendwas anderes bekommen, ne? äh. Angriffsring erhöht Angriff äh, um zehn Prozent während des Kampfes. Ach, Juri. gut, wir können jetzt endlich weiter und ja mir ist schon klar. Übrigens passiert irgendwie gar nichts, wenn wir diese dinge hier anfassen. Also was soll das eigentlich? Warum haben wir nicht uns so gewarnt? sollte hier für diesen Kampf sein, Robert? Ja mir ist schon klar. So viel genau das wollte ich eigentlich verhindern jetzt. <lacht> So viel Kämpfe will ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Also wir sind jetzt Level 22. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie leveln müssen. Guck mal, wie einfach die Gegner sind. Und ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich habe natürlich schon alle Sachen ja gelernt, also Skills und was alles von den Waffen. Also das ist ja selbstverständlich, ne? Und ja, ich bin einfach noch froh, dass ich jetzt endlich mal weiterkommen, ey war richtig geistesgestört. Ja, nur so einen schweren Boss am Anfang, das Spiels ja reinpacken. Ich habe meine Spielzeit ja voll verdoppelt, weil ich gegen den Grind musste, Kann ich irgendwie nicht wegdrücken, mal automatisch? Was <laughs> <Yuri> 海ですよ、海。鳴ってるっ <laughs> Hast du was gesagt? Ist okay. Ich wollte schon sagen, sie macht. Ich wollte schon sagen, sie macht wieder so die machen wieder, was sie so oft machen. In Tales aufspielen, hast du was gesagt? Nein, nichts. Ich hasse das. Ich habe の寂しい人生を送って大げさ Hm. Das das, das der ich があいつの ja, genau. so Moment kommen nach dem war. So Katzbach hinter uns haben das ist das Gefühl, das ist das Ganz. Ja. Nolco war, kurz vor dem Meer jetzt schon am Meer. Wir können das Meer sehen. Wir können das Meer sehen. Wir können das Meer sehen. Wir können das Meer sehen. Wir können das das Meer sehen. Wir ich. das Meer sehen. Saginitia. Ja, genau Zu Gummi. Gib Wir brauchen ja. Und ja, mein Gott, ey. mir ist schon klar, ich werde nicht so viele aufs, äh, so viele Kämpfe machen. Also ich versuche jetzt so viele Kämpfe wie möglich aus dem Weg zu gehen für eine Weile. Wenn wir neue Gegner sehen, dann greife ich die natürlich an. Aber, Boom, einiger Tranks. So. Das erste brauchen wir keine Erfahrung mehr. Also ja, ich versuche da ein bisschen auszugleichen. Ich will natürlich nicht, dass das Spiel hier irgendwie zu einfach wird, ne? werde ich jetzt absichtlich so viele kämpfe wie möglich aus dem weg gehen so wie es aussieht sind das hier auch alles gegner die wir schon gesehen haben ne? heiliger Tank ausgezeichnet die viecher haben wir doch schon bekämpft ne? mal gucken dazu so junges Tuso, geh weg. Ist ein so junges? Ich glaube ja, ne? mich? Und diese, diese äh, Insekten, Riesenkäfer oder so was, war auch alles, ne? gut ich aus im Weg ist gar nichts was bewachst du in da also ja viele heilige Tränke werdet ihr sehen okay, das heißt aber auch die Story wird sehr viel schneller ja vorangehen 何1 個につき 1回 皆さん、山声で nee, <lacht> du da kann man nicht überleveln an to ort Zelt. Ich habe auf der Feldkarte mit einer Matte. Ein einfacher Zelt, Zelt. Zelt. war einem einfachen Zelt, Zelt oder eine Barriere ein Lager hin. Okay. Zurück zur Feldkarte. Und hier sind wir sind jetzt auf der anderen Seite, ne? möchte ich dass der wächter mich schnappen ja und ja wir konnten auch das gebiet verlassen und zurück zur stadt gehen also hat es ein bisschen einfach gemacht hat zu leveln ich weiß nicht gibt es irgendwie eine cutscene oder so wenn ich das mache also ich würde gerne erstmal speichern und so ja gut wir beenden den part dann hier und ich weiß nicht mehr wie lange der part davor war also Zeug davor, weil das schon eine ganze Weile her ist. Und ja, diesen Kampf bedanke ich mich alle herzlich fürs schauen Ich hoffe, ihr hinterlasst ein Like ein, aber ein Kommentar wäre sehr nett von euch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye bye. dem.